If a young or a middle-aged man, when leaving company, does not recollect where he had laid his hat, it is nothing. But if the same inattention is discovered in an old man, people will shrug their shoulders and say, his memory is going. Wir starten mit einem Zitat von Samuel Johnson in das Thema Ageism, auf Deutsch Ageismus weil es ein gutes Beispiel für das Vorhandensein von Vorurteilen gegenüber älteren Personen darstellt. Aber was bedeutet nun Ageismus genau? Ageismus, auch Altersdiskriminierung genannt, beinhaltet zwei Faktoren. A. Das Alter und B. Damit verbundene Vorurteile. Altersdiskriminierung kann in vielen verschiedenen Situationen auftreten und Menschen aller Altersstufen betreffen. Es bezeichnet im Grunde Vorurteile und Voreingenommenheit auf der Basis des Alters. Ähnlich wie Sexismus und Rassismus Vorurteile auf der Basis von Geschlecht und Race beschreiben. Altersdiskriminierung hängt mit einer Reihe von Überzeugungen zusammen, die in der natürlichen biologischen Unterschiedlichkeit von Menschen ihren Ursprung haben und mit dem Alterungsprozess in Verbindung stehen. Das hat zur Folge, dass Ageismus eine Angst vor dem Alter nicht nur hervorruft, sondern diese auch noch verstärkt. Außerdem werden dadurch Vorurteile über die Kompetenzen von älteren Personen sowie über der Notwendigkeit von Pflege und Fürsorge generiert. Der Begriff Ageism wurde im Jahre 1969 von Robert Butler, dem Leiter des National Institute of Aging, eingeführt. Der US-amerikanische Altersforscher und Psychiater hat den Begriff wie folgt definiert. Ageism is a process of systematic stereotyping and discrimination against people because they are old. Aber ab wann gelten Menschen als alt? Donja Normofidi zufolge gibt es keine fixen Limits, ab wann eine Person mit dem Adjektiv alt beschrieben werden kann. Trotzdem werden Menschen mit einem Alter über 60 von der WHO und der UN der letzten Alterskategorie zugeordnet und als ALT gelabelt. Bill, by the way, hält fest, dass Ageism eine Legitimation für die Anwendung von chronologischen Altersgrenzen bietet, nach denen Menschen in verschiedene Gruppen eingeteilt werden können. Das führt dazu, dass Ressourcen und Möglichkeiten nicht allen Altersgruppen in gleichem Ausmaß zur Verfügung gestellt werden. So wird beispielsweise bei der Vergabe von Krediten oder Versicherungsschutz nach dem Alter der Antragstellenden differenziert. Das bedeutet, dass Altersdiskriminierung nicht nur ältere Menschen, sondern im Grunde jede und jeden betrifft. Besonders zwischen älteren Menschen und Kindern wird häufig ein Vergleich gezogen. Oft wird der Eindruck erweckt, als gäbe es in Bezug auf den sozialen Status der beiden Altersgruppen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Das hängt damit zusammen, dass sowohl ältere Menschen als auch Kinder meist mit physischen Einschränkungen in Verbindung gebracht werden, obwohl das pauschal nicht richtig ist. Anderen Altersgruppen wird zumindest großteils zugeschrieben, Kontrolle über ihr Leben zu haben. Alle Gesellschaften verwenden Alter und Geschlecht als Kriterien, um ihre Mitglieder zu klassifizieren. Deshalb existieren auch gewisse Grundvorstellungen und Normen über die beiden Kategorien. Darunter eine Reihe von Überzeugungen und Vorurteilen gegenüber älteren Personen. Diese reichen von der Annahme, dass die meisten älteren Personen senil seien, bis hin zu dem Vorurteil, dass ältere Menschen nicht sexuell aktiv seien. Wie hängen nun Rassismus, Sexismus und Altersdiskriminierung zusammen? Rassismus und Sexismus sind die beiden größten Vorurteilsfelder in unserer Gesellschaft. In der Altersforschung wird nun jedoch auch debattiert, ob Ageismus einen genauso großen Stellenwert hat und ob auf rechtlichem Wege gegen Altersdiskriminierung vorgegangen werden sollte. Aus diesem Anlass sind Vergleiche angestellt worden, die eine Verbindung von zwei der genannten Diskriminierungsformen als double Jeopardy, also doppeltes Risiko, beschreiben. Kommt es zu einer Kombination aller drei? dann entsteht dadurch die größte Benachteiligung bei Einkommen und bezahlter Erwerbstätigkeit, die sogenannte Triple Jeopardy, also das dreifache Risiko. Dieses Risiko kann beispielsweise beim Vergleich zwischen einem jungen weißen Mann und einer älteren schwarzen Frau sichtbar werden. Bevor wir mit dem nächsten Thema beginnen, werden wir eine kleine Übung machen. Ich möchte, dass Sie Ihre Augen schließen und tief einatmen. Jetzt möchte ich, dass Sie an das Altern denken und daran, dass Sie älter werden. Jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche, jede Minute und jede Sekunde. Selbst jetzt sind Sie älter als gestern. Wie fühlen Sie sich bei diesen Gedanken? Vielleicht fühlen Sie sich ruhig und entspannt, vielleicht aber auch ein wenig ängstlich und erschrocken. Nun, für die meisten Menschen ist das Altern ein Prozess, der mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist. Aber warum? Warum ruft der Prozess des Alterns bei den meisten Menschen Angstgefühle hervor, während sich ältere Menschen während ihres gesamten Erwachsenenalters wahrscheinlich nie glücklicher gefühlt haben? Dies nennen wir das Paradoxon des Alterns. Die meisten Menschen haben Angst vor dem Älterwerden. Doch Studien haben gezeigt, dass Menschen, die in ihren 60ern, 70ern, 80ern und so weiter sind, eine höhere Lebenszufriedenheit haben als zum Beispiel Menschen in ihren 30ern und 40ern. Dieses Phänomen ist in der folgenden Abbildung zu sehen, die die U-Kurve des Glücks darstellt. Man kann sehen, wie die Lebenszufriedenheit im Mittelalter sinkt und in den 60er Jahren wieder steigt. Aber warum? Während sich Menschen in den 40er Jahren und 50er Jahren um Jobs und Karrieren kümmern, ihre Familien ernähren und umsorgen, zukunftsgerichtet planen und handeln, ändern Menschen in den 60ern ihre Einstellung. Sie neigen dazu, präsenter im Jetzt zu sein und den Moment zu genießen, in dem sie sich gerade befinden. Sie verstehen, dass es wichtiger ist, in der Gegenwart zu leben als in der Zukunft. Das macht sie mitunter glücklicher. Wir beziehen uns hier auf Umfragen und Statistiken, das heißt, ihre individuellen Erfahrungen und Einstellungen können davon abweichen. Der allgemeine Trend bestätigt jedoch die Form der U-Kurve wonach ältere Menschen zufriedener sind als Menschen mittleren Alters. Gleichzeitig aber haben die Menschen mittleren Alters negativere Vorstellungen vom Altern und Älterwerden. Was für ein Paradoxon!